nicht zu treffen hier auf der Gamescom. Ja, freue mich auch. Äh, alles. Ich finde es äh, sensationell. Ich habe ja schon angefangen äh, zu zocken, da waren die meisten noch gar nicht auf der Welt hier. Ich war 83 mit dem Broadcast unterwegs, mit Commodore 64 und jetzt, was da alles draus geworden ist, ja? aus den letzten 70 Jahren, ist der Hammer, ja. Virtual Reality, äh, äh, PCs, die für 40.000 Euro zusammengebaut werden, ist der Hammer. Also ich finde es großartig. So, ist ich mein erstes Mal auf der Gamescom. Das allererste Mal. Ja, und wenn es so weitergeht, ist das letzte Mal. Nein, super hier, ich freue mich sehr. da war ich wirklich noch ganz viel Spaß und morgen die ganzen Cosplayer anschauen. Sag noch, Piraten gibt es euch noch? Piraten gibt es euch noch? Ja, uns gibt noch. Ich freue mich. <lacht> Macht weiter so. Super. Dankeschön. Viel Spaß noch auf der Gamescom. Ciao. Ciao. Tschüss.